Wenn ihr das perfekte Kasslerbrot mit Hefewasser backen wollt, dann gibt es ein bisschen was zu beachten und was zeige ich euch in diesem Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Das ist ein Kasslerbrot. Alles dazu sage ich euch, hier sind zwei verschiedene Muster. Was das auf sich hat, das zeige ich euch später. Denn ein Kasslerbrot wurde gewünscht und das zeige ich euch. Und hier sind die Zutaten, zumindest für den Vorteig. Hier ist Roggenmehl, Wasser und mein Roggenanstellgut, was aus dem Kühlschrank direkt kommt. Guckt mal. Also das ist eine Woche vorher gefüttert worden. Das ist ganz okay. Und ähm, das setze ich jetzt an. Und wenn ich sowieso dabei bin, den Vorteig zu machen, werde ich mein Roggenanstellgut auch gleich füttern. Hier ist der Löffel, ich brauche 20 Gramm. Das genaue Rezept findet ihr natürlich wie immer unter diesem Video. Ja, ein bisschen viel, ich nehme es wieder weg, aber dadurch, dass ich den Sauerteig gleich eh, beziehungsweise das Anstellgut gleich füttere, ähm, ist das nicht so schlimm. So, dann kommt noch das Wasser hinzu. Und wenn ihr noch nicht wisst, wie man mit einem Sauerteig als Anfänger startet und ob ihr das machen solltet, Schaut mal oben rechts, ich verlinke euch da mein Video hier dazu. Ich persönlich muss sagen, ich habe mich jahrelang nicht an Sauerteig getraut, weil es ja wirklich unheimlich viele Informationen gibt und das hat mich schier erschlagen aber probiert es aus ich finde Sauerteig ist eine perfekte Ergänzung zum Hefewasser und das tolle ist ich habe mittlerweile wirklich drei Sauerteige Dinkel Roggen und Weizen und ich habe die getrocknet und das ist super einfach im Alltag zu gestalten so mein Vorteig habe ich jetzt fertig gemacht den decke ich jetzt ab und lasse den bei Zimmertemperatur so lange stehen bis er sich verdoppelt hat und Blasen schlägt Je nachdem, wie stark euer Sauerteig ist, kann das 8 bis 18 Stunden ungefähr dauern, gerade wenn der neu ist. Und guckt mal, so sieht es aus. Und hier habe ich jetzt das Mehl. Das sind 400 Gramm Weizenmehl. Dahin füge ich noch zu 170 Gramm Roggenmehl. Ich habe beim Roggenmehl 1150er genommen, ihr könnt aber auch 997er nehmen. Dann habe ich hier das Salz. Das sind 15 Gramm. Und natürlich das, worum es sich auf dem Kanal dreht, das Hefewasser. Ich habe hier mein Brot Hefewasser und eine Playlist hierzu. Wenn du neu bist und noch gar nicht weißt, warum ich meine Hefe überhaupt selber mache, oben rechts unter dem i. Hier ist noch das Wasser, das kommt noch hinzu. Ein super einfacher Teig, also wirklich probiert das aus. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Rückmeldung. Jetzt kommt natürlich der Vorteig hinzu. Und wenn ihr auch Wünsche habt, so wie dieses Video, das war nämlich ein Wunsch von euch, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr euch mit Hefewasser wünscht, dann mache ich das gerne. Ein paar Rezepte habe ich noch auf meiner Liste, da kommt wieder was. Und eigene Ideen habe ich selbstverständlich auch, die werde ich immer mal wieder zwischendurch reinstreuen. So, der Sauerteig ist auch drin, das kann jetzt gut verknetet werden. Ich rühre es aber nicht zu lange um, da wir ja Roggenmehl mit dabei haben. Und das Kasslerbrot ist nach kurzer Zeit fertig und das heißt Kasslerbrot, weil es natürlich aus der Region Kassel kommt. Mittlerweile findet man es ja überall und es war das erste Mal, dass ich das gebacken habe und da gibt es einiges zu beachten und was das ist, erzähle ich euch gleich. Jetzt erst einmal decke ich den Teig ab. So, erster Fehler. Es ist ja mit Roggenmehl und äh, meistens hat man so eine Mischung 30, 70 oder 40, 60. Nagelt mich da jetzt bitte nicht drauf fest. Ähm, und ist ein Mischbrot und super lecker und am besten macht ihr es nicht so, wie ich es jetzt gerade mache. Ich war so in Gedanken an dem Morgen, dass ich es wie ein Paderborner Brot gemacht habe. Das verlinke ich euch oben rechts, das ist super einfach und lecker, ein No-Need-Brot. Hier ist der Teig abends aufgegangen, also einen halben Tag hat es gedauert. Am besten macht ihr den Schritt, den ich euch jetzt zeige, direkt nachdem ihr den Teig geknetet habt. Ihr bemäht eine Arbeitsfläche und gebt den Teig da drauf So und dass der dann in einem Gärkorb oder in einer Form eben aufgeht. Also nicht eine Form, sondern ich zeige euch gleich mal, wie das geht. Es ist ganz einfach, wenn ihr kein Gärköppchen habt, dann nicht in Panik verfallen, ich habe da was für euch. Wir haben zu Hause ein Gärköppchen, allerdings nur ein kleines und dafür war das Brot zu viel. Also musste ich mir was einfallen lassen. So. Kleines klebriges Ding. Wie gesagt, direkt nach dem Kneten ist das einfacher. Ihr wirkt das jetzt ein wenig rund. Das heißt, ihr drückt das so ein bisschen, damit wir eine glatte Oberfläche bekommen. Das sieht jetzt noch nicht gut aus, das kommt aber gleich versprochen. So, und während ich da rumhantiere, wollte ich nochmal eben Danke sagen. Seit einiger Zeit biete ich ja hier bei YouTube Mitgliedschaften an und es haben sich schon einige angemeldet und vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich freue mich da riesig für und ein paar Vorteile habt ihr ja davon und ich baue das so gut es geht immer weiter aus. Und wenn du mich auch unterstützen möchtest, schau mal unter diesem Video, da findest du alles verlinkt. So hier könnt ihr schon sehen, das läuft jetzt nach und nach besser. Theoretisch hätte ich gerne ein rundes draus gemacht, aber das Kasslerbrot ist ja länger. Und da gibt es ja verschiedene Sachen. Es gibt Kasslerbrot, habe ich schon gesehen, die sind in, so eingeschnitten, so zweimal quer. Aber meistens haben die solche, ja, wie Fingerabdrücke, solche kleinen Löcher drin. Und wie ihr die ohne professionelles Bäckerwerkzeug hinbekommt, das zeige ich euch. Ich lege jetzt erstmal mein Brot mit dem Schluss nach oben zur Seite. So, hier ist die Lösung. Nehmt eine Kastenform, die ganz normale 0815 und legt dort einmal ein sauberes Küchentuch hinein. Und das nehmt ihr jetzt als Alternative. Das klappt ganz genauso. Ordentlich bemähen, ganz wichtig. Und dann lasst ihr dort euren Teig aufgehen. Ich habe es jetzt umgekehrt gemacht. Dadurch habe ich das Ergebnis bekommen, was ich hatte und ich möchte euch das ersparen. Deswegen, ich probiere ja alles für euch aus und auch wenn was nicht perfekt ist, zeige ich es euch. Denn Backen ist nicht perfekt und man lernt nur durch seine Erfahrung. Und ich finde das so toll, auch mal Rückmeldung zu haben. Manchmal melden sich ja hier Professionelle und ich finde das so toll. Ich freue mich riesig darüber, denn nur so können wir das gemeinsam richtig gut schaffen. So, ich habe da jetzt eine Stunde mit gewartet. Zwischendurch gab es bei uns Abendbrot, eine leckere Pizza. Und dann geht's weiter. Der Ofen wird gerade vorgeheizt auf 250 Grad Ober-Unterhitze. Der hatte jetzt ein bisschen Zeit und ich gebe ihn jetzt wirklich auf ein Backpapier. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann gib ihm doch einen Daumen hoch und teile das Video, damit so viele wie möglich erfahren, wie einfach und leicht man Hefe selber herstellen kann und wie abwechslungsreich man hiermit backt. Und wenn du mehr erfahren möchtest, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann erfährst du immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. So, ich besprühe das ganze Brot jetzt mit Wasser. Auch wenn da noch eine Mehlschicht drauf ist, ist das nicht so dramatisch. Wie gesagt, das liegt bei mir daran, dass es nur kurze Zeit hatte. Und jetzt müssen wir ja diese Löcher reinkriegen. Ich habe mal bei einem YouTuber, ich glaube Backmetz, irgendwas, nagelt mich nicht drauf fest, gesehen, er hatte das mit der Gabel gemacht, unter anderem. Das ist wie bei dem Paderborner. Ähm, da habe ich das ja auch schon so gezeigt, das kann man machen, die andere Methode hier jetzt mit dem Löffel einfach solche kleinen Löcher reinzustechen, kann natürlich auch eine Gabel sein, ist ja sowieso das Ende, die fand ich jetzt am Ende tatsächlich schicker, aber es war ja das erste Mal, ich habe es für euch ausprobiert, deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich euch dann schon mal sagen kann, wie ihr es dann besser machen könnt. Ähm, wie ich schon erwähnt habe, ich möchte euch hier nicht die perfekten Videos zeigen, sondern so, wie es tatsächlich in der Wirklichkeit ist. Auch wenn mir da eventuell eine Zacke aus meiner Krone fällt. Ähm, ich bin immer über, immer über eure Rückmeldung dankbar. Ihr seid immer so liebevoll und ganz verständnisvoll. <lacht> vielen, vielen lieben Dank dafür. Also, das Kasslerbrot ist total einfach, wenn ihr diese Sachen beachtet. Wirkt das Brot direkt nach dem Kneten, packt es direkt in eine Form. Theoretisch könnt ihr es auch rund lassen, wenn ihr das jetzt nicht länger wirken wollt oder keine Kastenform habt, dann könnt ihr es vielleicht in so ein Nudelsieb packen mit einem Tuch hinein. So und wie gesagt, Backofen 250 Grad Ober- und Unterhitze, ich stelle noch eine Schüssel Wasser rein und besprühe es nochmal mal ordentlich hier mit Wasser, bevor es da hineingeht. Und ich sagte ja, wir waren am Abendbrot essen, während ich das noch nebenbei gemacht habe. Und ja, es ist wieder passiert. Ich habe Brot alles gemacht, super gewendet, locker, flockig, alles ganz toll. Ich habe nur, hab nur nicht dran gedacht, die Hitze runterzustellen. Ich habe das locker eine halbe Stunde statt nur 10 Minuten auf 250 Grad gelassen. Nach diesen 10 Minuten solltet ihr es runterstellen auf 200 Grad und dann nochmal 50 Minuten weiterbacken. Wenn ihr das beachtet, dann wird das noch ein bisschen schicker. Und mehr aufgehen wird es auch, dadurch, dass ihr das dann direkt in dem Gärköpfchen aufgehen lasst. So, aber nichtsdestotrotz, das Brot ist essbar. Es hat eine richtig coole Kruste durch das Hefewasser. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es euch gelingen wird. Hier ist das Ergebnis. Fürs erste Mal, ich bin zufrieden. Und hier auf dem Bildschirm seht ihr jetzt noch viele weitere neue Videos für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und sende euch ganz liebe Grüße. Eure Emma